Ja! Yeah. Oh. Morgen! Morgen! Wir sind im Tal. Genau. So chillig ist es aber noch nicht. Nein. Das ist so krass kalt. Ich Nein, das ist man nicht 60 dass sogar den Sattel vereist hat. Nichtsdestotrotz, von mir dann den Heimberg -Gasse. coole Sache. Ich ja. wieder Highlight, wir haben heute den 24. November schon. Genau. Ein Monat ist Weihnachten, Ja, ja geht da hin. Ähm, ja, wir sind daheim, Kennen wir nicht. Oder kommen wir schon, aber die Auflagen sind so geschissen. Danke zum Ausland, wo wir hinwollten. Jetzt kommt es noch Ja, um, schaut ganz gut aus. Ja. Läuft eigentlich alles bei Die Gopro hat sich wieder aufgehängt, Akkus haben wir Radl sind reingefahren, <lacht> hören wir uns mal dumm wie es bei uns ramen, haben <lacht> wir den Sachen mal vergessen. Also ganz normal wie immer. Also nichts außer drin habe. Quatsch nicht lang, zieh mal so, das frennen sie irgendwas ab, die piep, ab und ja, bei dir die steckt und das war's dann. So, im Stumm geht's los. Eine Nebisuppen. Pst! Eine Ebe Freut, aber Jammern, da wir dafür nicht. So, wir sind an der Sund? Ja. Da fahren Sie zwar Hund. Dann ich dir voraus. Sicher ist sicher. Ja. Die rollt erzählt nach 100, was Dann haben wir das Video. wir ja. das. diskutieren eh was anderes zuerst. Wenn sie ihn da nachher. Dann ist ganz ja was anderes, oder? Ist da Bei uns geht es jetzt zum Waldeiche. Wir sind jetzt auf 1200, gell? Wo ja. Ein paar glaube ich unten. Und da geht es jetzt von wieder Asphalt, Schotter und dann eigentlich fast bis zum Gipfel trettbar. Ich war das letzte Mal mit der Alina am 6. Jänner rum. Also im Hochwinter, da war halt ja kein Schnee. Und die Welt war in einem besseren Shape. Und wir sind eine den Drehlauer mit den Fett. Ja, jetzt hat uns den Akku putzt. Wieder Pro leiden irgendwie, gell? Dass das irgendwie so aufhängt, das Teil da. Hm. Essen kosten auch nicht. Scheiße. Ja, schmeißen wir mal einen Bauch euch. <lacht> Nein, keine Ahnung, was er hat. Äh, ich wollte nur sagen, wir sind damals im 6. Jänner, glaube ich, war das, oder 8. Jänner auch. War echt cool. Viel Schnee, heute abnormal, 24. November. Ja, ich schwenke euch kurz auf die Victoria Gloria durch einmal. Die zeigt euch, das, wie trocken dass das da ist. Das ist Wahnsinn. Also, das ist echt abnormal. Und. Ja, Genau, man muss halt nur äh, schauen, bei den Zeiten, jetzt ist es 60, wie knapp die Sonne jetzt ist. Es ist jetzt, glaube ich, 10 schon oder so, um den Draht, dass man da wirklich ähm, 10, vor 10. 10 vor 10, die innere Uhr passt gut bei mir. Das heißt, da bin ich bin relativ gesund, ähm, gut plant weil es ist, fährt man da Ewigkeiten in den Schatten auf, ja. mhm. also komplett Ewigkeiten. Und da ist es wie trocken das ist. Bitte vor drei Tagen haben wir einen Wintereinbruch gehabt und Jetzt sind Südseiten komplett trocken. Ich bleib da. Du bleibst da. Ich fahre schau schaue mir Und hoppala. Wir sehen uns dann, oder? Da habe ich fast einen Bach drüber gekugelt. Und wir sehen es dann ja, im Sommer. Cool, cool, cool, kann man sagen. Für die Leute, was da unten sind. Weil da ist jetzt der Nebel aufgebrochen. Und bei uns herum oben ist es richtig warm. Also wirklich warm. Äh, macht man gar nicht. Und so trocken, das hätte ja auch nicht klappt. Weil wir waren ja erst vor zwei Tagen da Wangelalm drin und da hat es schon gescheit Schnee gehabt. Auf jeden ähm, Fall. Ja. So Darf habe ich nicht ja. haben wir den Schnee schon gestartet. Ja, mhm. ja weit hoch haben wir es nicht mehr. Was sagst du? Da drüben? Da hinten, ja. Gebiet, da. <lacht> weit hoch haben wir es nicht mehr. Wenn jetzt so zum drehen, sind es so 200 Höhenmeter. Und der Rest ist dann zum Tragen. Genau so schaut es da jetzt aus. coole Kulissen. Genau da hinten in das Meierhofen und da Eche gegangen ist wir also zum Gletscher. Ja, viel mehr gibt es daweil, aber nicht zum Sagen. Mehr dann oben. So, bei uns hat der Winter wieder eigentlich erkalten. Aber das seht es mir nicht ganz, wie ich zu Sachen bin. Es ist zwar Schnee am Boden, aber es ist wahnsinnig warm. Heute. Bei uns geht es jetzt die letzten Meter auf der Straße dahin, beim Bombenpanorama und kaum Schnee, echter Wahnsinn. Also im Herbst die Südseiten fahren oder halt da Gegenden fahren, wo es eher zu Sonne ist schon gut wärst. Du musst echt noch viel fangen. So, bei uns geht es tragend weiter. Ich schiebe die Wicke her. fahre nicht so am toba Ich kann Ich habe eine ah, scheiße, ich bin Aber dafür gleich warum ich fürs. Ja. Ähm, Wie immer, mega Geschichte da oben. Obwohl es zum Allfahren tricky wird, weil der Boden recht nass ist da. Aber zumindest schneefrei. Das ist mir so ein Schlimmeres Ja, ich schätze jetzt 20 Minuten noch dran. Dann sind wir am Gipfel. Was nicht fahrbar ist also die letzten paar Meter über den Gipfel, über klettern die Bikes lassen wir runter und dann gibt es euch aus und dann freuen wir uns auf die Abfahrt oder? Ja! Super! Berg Heil! Berg Heil. Wir haben es geschafft! Ja richtig cool herum ich schwenke da mal so durch ähm, Wahnsinn Aussichtsberg und super Sicht. Es geht leichter Wind, deswegen haben wir uns jetzt da vorne noch was angezogen. Äh, wie wir da oben sind, haben wir hier echt noch das Trägerlein gehabt habe, da. Mit den Trägerlein, weil da wo es nicht so prickelt. Und wiegt ist auch drauf bei den u ja. Und es ist echt krass, wie nordseitig weiter Schnee hoch geht. Und südseitig, wir sind jetzt auf 2,1 knapp. Äh, überhaupt nichts, also wahnsinnig einfach. Und irren Ausblick auch. Das ganze Zilla da raus, hinten an Orensäuche. Wahnsinn. Ja, Hinterher noch. Wirklich satt, ja. Ja, wie ist es, Hergie? Ja, Rot. und Zeit. Bei Ja. Brot? Nachschweiß. Kaki. Kaki. Apfel haben wir nur Wannerschnitten, das ist Nachschweiß. Energie auf Ski. Ja. Ja, und so schaut unsere Mittagspause jetzt aus. Einfach. So schaut man Wirklich cool. Und gar nichts geht. Ein Wanderer und zwei Falsche im Springer. <lacht> Schau ja da, damals da haben wir es am Versuche irgendwie zum Staub. Ich hoffe, sehr sehr, dass es da Bock ist. Das ist eine blöde Geschichte. Mm. Yeah! Это Jürich, so. Das ist ein bisschen war wie so aus dem Winkel ausgeschaut habe. Voll geil. Arnberg ist so geil. Wenn das Sprachschweichen dokumentiert so. Na, brutal. So, ja. Na, brutal. Es ist nie ein was wir tun, oder? So weiter, geht doch. Wow I don't feel free that Ed Ja! 走吧 <laughs> Jetzt da ist Lucifer.